Hallo und willkommen zu diesem neuen Video auf cyber 01 ähm, Heute spielen wir erneut, also Deathrun, ja. <lacht> ähm, da hinten rennt auch schon Janis rum, also ich spiele heute mit ihm. Ihr hört ihn halt nicht, aber können am Ende ja mal gucken, ob er viel besser ist als ich. Ich bin ja Noob, bei ihm weiß ich nicht ganz. <lacht> da steht er auch schon äh, mit seinem Schreckkostüm. Ja, dann gehen wir gerade mal in der rein, dann sehen wir uns gleich, sobald begonnen hat. Bis gleich. So, jetzt gleich beginnt. Wir sind jetzt drinnen. Ähm, hier. Bildschirmaufnahmen, die Mitteilung rein. Okay, es lädt nicht. Hilfe. Ah jetzt. Ich habe die Leute hier auch klein, damit sie einen nicht stören. Okay. Mhm. Ich krieg übrigens seit neuestem auch immer solche komischen Nachrichten oben. Ähm, die nerven eigentlich voll. Ich bin echt traurig in diesem Spiel, weil ich so schlecht bin Und jetzt, ja. Ich dachte schaffe ich noch. Da habe ich schon ein paar Mal geschafft. Letzte Mal in einem Video und hab ich habe sogar einen Ausschnitt mal gesehen. Wie ich es sogar auch geschafft habe. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir gerade die letzten sind. Also ich eigentlich ich irgendwie immer in den YouTube-Videos so von mir. Oh. Also als fast letzter ist eigentlich noch aber recht gut, weil da kann man einfach durchrennen. Aber also schon fast komplett durchrennen. Sieht man ja abends, um zu sterbe auch noch. Ah, da, da ist bei gerade gewesen. Haben Schreck gesehen. Da ist er gerade vorgesprungen. Eben, was ich sagen wollte, man kann ja fast normal durchrennen, eigentlich, weil. <lacht> äh, weil die sich vorne eher so konzentrieren. Einfach. Einfacher. Und wir haben es geschafft. Als welcher Platz? Du hast den siebten. Ja, wir haben es geschafft. Äh, äh, wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Runde. Ja. Äh, bis gleich. So, in der nächsten Runde angekommen. Hm. Hier ist auch gerade der Janis. <lacht> äh, ja, er ist auch unten in der äh, Beschreibung verlinkt. Auch in der Infokarte oben. Also, check den gerne mal aus. Ich glaube, wird sich auch über hm. Jetzt geht hier gerade weiter. Ich habe mich ausgehört. Okay, gut. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Gut. Gut. Hm. Ah, ja, gut. So. Da war sie da ist wieder so eine komische Meldung. Die kommen bei mir irgendwie. Keine Ahnung, seit wann die kommen. Manchmal einfach. Ja. Ich war auch mal bei Janis im Livestream dabei. Da kam diese Meldung auch. Vielleicht blende ich euch jetzt gerade noch ein Video ein. Ähm, ja, da kam diese Meldung nämlich sehr oft. Und ja, Leute, ich habe trainiert habe auch ab und zu mal ohne, dass ich äh, aufgenommen habe, gespielt. Ja, jetzt kam gerade oben die Nachricht rein: aufnahme in Fotos gesichert. Hier ja, haben wir in irgendeinem Video auch verkackt. Wir haben es gar nicht so weit geschafft. Ja, wieder geschafft. Geil, wir wollen diesmal Sechster, also einmal Siebter und einmal Sechster. Uh, geil, jetzt mal gucken, mal welcher Platz Janis wurde. Janis wurde Zweiter, okay. Dann warten wir jetzt noch ganz kurz, bis äh, ja, bis die Runde vorbei ist. Ich ruhe kurz vor. Bis gleich. So, jetzt sehen wir hier, ihr hier Schreck. Wir haben es noch nicht hier in irgendeinem Video geschafft. Wurde auch schon ein paar Mal Erster. Aber Glückwunsch, Janis. Auch Glückwunsch an Virtuos und ihr Ringo. Ja. Ja, egal, wir gehen jetzt mal gerade raus. Danke fürs Zuschauen. Ähm, ich, also. Ich habe Janis auch mal verlinkt in der Infokarte und in der Beschreibung. Guck gerne bei ihm auch vorbei. Lass gerne ein Abo und ein Like da. Bei mir und bei ihm. <lacht> ähm, ja. Dann. Tschüss und bis zum nächsten Video. <musik>